Ja, jetzt laufen Es ist gerade der Anfang noch Michel Das heißt noch nicht noch nicht 5%, ne? Das können wir machen, ne? Ja? Von <lacht> Ja, oder <lacht> <biljalan> <lacht> ja, er? Ja. Ja, also, er hat verstanden, ja? Ja. Ja, also das ist für Leute, die halt Hobby äh, bei äh, Trekking haben. Ja. Also diese Wanderung ist nur für diejenigen, die halt Hobby haben zu laufen. Ja. Michel, wir können uns anpassen, ja? was du willst, ja? Da musst du auch nicht alles mitmachen, ja? Dann können wir Abkürzung machen, ne? Ja, der weiß Bescheid schon, ne? Ja? um <clears throat> Da sind ja die Chili, ja, die Pfefferoni, die großen Chilis hier. mm <clears throat> Die sind ja Zwiebel jetzt, ne. Guck mal, well, er hat Jacke dabei, ne? der ist ihm bestimmt kalt, ne? yes. <lacht> Wir schwitzen aber, ne? Oder ich schwitze auch, ja? Schön, wunderschöne Reichsfelder So mit den Palmen zwischendurch. So natürlich. Ja, auch schon dazwischen. Leider, die, den Berg kann man ja nicht sehen. Der Berg ist auf der Seite hier, Michael. Kann man auch nie sehen? Ähm, ja, ich, heute sieht es ein bisschen schwierig aus, ja. das zu sehen, ja. den Berg. Ja. Ja, ja, ja, er sagt noch, wir werden zu dem äh, Affenwald dann jetzt laufen. Erstmal hier ein Stopp hier bei dem Wasser. Aber sind es so Affen, die einen anspringen? Nein, nein. Die sind nur an den Neuen. Die sind ja scheue. scheue Affen. Ja. Nicht das was du in den anderen. Genau. genau. Nicht die, nicht wie die Makaken. Ja. Die Makaken sind ja schon frech hier. Ja. Die können ja. et, etwa auch schon alles dann bauen, ja. Handy, ja, Ketten, ja, und so weiter. Oder Getränke. Ja, ähm, Monkey First und da war es dann so. Na, ah, das ist ja nicht. Das, das sind ja die normalen Makakenaffen, die oft dann zu Menschen kommen. Ja, und die haben mir dann hier hinten raufgesprungen und alles so. Ah, ja, und muss man schon aufpassen. Ich Manchmal habe ich gehört, wie Michelle sich erschrocken hat, als sie ein Ape gesehen hat. Also. also ja, ja. Wie sie geschrien hat, als ein Affe auf sie gesprungen <lacht>